Im Center ASPI in Domjale finden Angehörige von Menschen mit Asperger-Syndrom Beratung und Hilfe. Mit unserem Programm bereiten wir einen eigenen Platz für eure Kinder vor. Das heißt, dass sie dann selbstständig außerhalb eurer Familie leben können. Aber das bedeutet, dass sie euch auch immer weniger brauchen werden. Jetzt nehmt euch bitte ein, zwei Minuten Zeit. Was empfindet ihr, wenn ihr daran denkt, dass euer Kind heraus aus eurer Familie und in eine sichere Umgebung innerhalb der Gesellschaft geht? Ich bin Mutter eines 40 Jahre alten Mannes, Alias. Als wir vor zehn Jahren seine Diagnose erfuhren, haben wir festgestellt, dass es niemanden gab, an den wir uns wenden konnten, dass wir nirgendwo Unterstützung bekamen. Und dann haben wir den Verein gegründet. Es haben sich bald noch einige andere Mütter und Eltern gefunden, die in derselben Situation waren. Und darum haben wir einander unterstützt. Ich bin hier in der Gruppe wegen meines Sohnes und wegen mir und meiner Frau. Wir brauchen alle drei diese Gruppe. Vor allem Nevinka kann mir fachlich gut helfen, weil sie viel Wissen und Informationen über Fachgebiete hat, über die auch wir Eltern informiert sein müssen, damit wir selber unsere Kinder besser begleiten und ihnen besser helfen können. Wir haben dieses Haus bekommen, weil wir ursprünglich eine Wohngruppe für Menschen mit Asperger-Syndrom gründen wollten. Da aber der Staat nicht genügend Gelder für eine größere Anzahl von Angestellten bereitgestellt hat, haben wir uns entschieden, in den unteren Räumen zunächst nur ein Tageszentrum einzurichten. Hier in den oberen Räumen aber ist noch immer genug Platz für die Wohngruppe, die wir in Zukunft so schnell wie möglich noch anbieten wollen. Ungefähr 30.000 Euro wurden schon in das Haus gesteckt. Und auch sehr viel ehrenamtliche Arbeit der Eltern. Etwa genauso viel Geld bräuchten wir noch einmal, um die Arbeiten hier abzuschließen. Dann könnten wir hier die erste Wohngruppe für Menschen mit Asperger-Syndrom in Slowenien eröffnen. Und dort unten haben wir unseren Gemüsegarten. Bei seiner Gestaltung haben auch Menschen mit Asperger-Syndrom mitgeholfen. Wir möchten uns nicht in dieses Haus einschließen, sondern wir möchten, dass dieses Haus eine Brücke zwischen Menschen mit Autismus und der normalen Gesellschaft ist. Und darum ist unsere Tür auch offen für alle, für Nachbarn, für nahe und ferne, weil wir glauben, dass wir gewöhnlichen Menschen viel von Menschen mit Autismus lernen können und umgekehrt auch. Als Mutter einer Tochter mit Asperger-Syndrom wünsche ich mir genau das, dass sie sich irgendwann normal in die Gesellschaft integrieren kann und ich hoffe, dass dieses Zentrum eine Brücke ist, die ihr das erleichtert.